Heute Video der brandneue Nike Mercurial Dream Speed 4. Bevor wir jetzt genau über diesen Nike Dream Speed sprechen, wollen wir natürlich erstmal erklären, was genau heißt denn eigentlich jetzt dieses Dream Speed? Ganz einfach, dieser Fußballschuh ist laut Nike für die schnellsten Spieler dieser Welt, die natürlich auch ihre Träume leben wollen. Deshalb natürlich auch Dream Speed. Bei diesem Modell hier handelt es sich wie gesagt um den Nike Mercurial Dream Speed 4, sprich die vierte Generation der Dream Speed Reihe. Und dieses Mal fand der Fußballschuh tatsächlich Inspiration aus dem Weltraum. Kommen wir also mal zu der Optik, weil ich denke, viele stellen sich jetzt die Frage, okay, Weltraum, was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Geschwindigkeit zu tun, was dieser Fußballschuh natürlich repräsentieren soll. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns die Optik jetzt mal genauer an. Starten wir mal mit den Farben, denn die sind auch nicht zufällig gewählt. Da haben auch viele gefragt, was steckt hinter der Optik? Und zwar soll dieser Fußballschuh gewissermaßen Raumschiff das zurück auf die Erde fliegt, repräsentieren deshalb auch die Farben, denn wenn ein Raumschiff natürlich schnell wieder in die Atmosphäre trinkt, wird es sehr, sehr heiß, vor allem am vorderen Teil des Raumschiffs, deswegen ist auch hier die hellste Farbe des Fußballschuhs, weil natürlich hier die höchste Geschwindigkeit und natürlich auch die höchste Temperatur ist und hier wird das Ganze dann etwas intensiver, sprich wir haben Weiß, Gelb und den Übergang zu Rot, um quasi ja diese Geschwindigkeit im Eintritt in die Atmosphäre zu repräsentieren. An sich eigentlich ganz cool, generell wie gesagt, das Motto ist Weltraum, deshalb auch zum Beispiel der Nike's Swoosh oder auch die Speedwings hier Silber, weil man hier sich so ein bisschen an der NASA repräsentiert hat an den Weltraumanzügen. Und auch ihr findet hier überall diese schwarz-weiße Punkte. Haben auch viele gefragt, bringt das was oder was hat es damit auf sich? Ganz einfach, das ist einfach nur die Optik. Und zwar benutzt man das in der Wissenschaft zum Beispiel, um Entfernungen zu messen. Sprich, hier natürlich am Dreamspeed so ein bisschen das Motto repräsentiert des Weltraums. Genauso zum Beispiel der Superfly der Schriftzug hier oben an der Socke und an der Ferse sind so ein bisschen in der NASA-Schriftweise. Sprich, man hat sich hier sehr, sehr stark am Weltraum inspiriert. It, it, it's a leaky bee. Intro schon erwähnt, wollte ich natürlich auch darauf eingehen, welcher Spieler von Nike darf diesen Fußballschuh natürlich tragen, außer natürlich auch euch. Und zwar habt ihr es ja gehört, Team Speed 1 und Team Speed 2 war es ja so, dass nur drei Spieler diesen Fußballschuh schnüren durften. Das war unter anderem Kieran Mbappé, Sam Peer und Cristiano Ronaldo. Sonst war dieser Fußballschuh an keinem Fuß zu sehen. Beim Team Speed 3 hat sich diese Strategie von Nike etwas geändert. Man hat diesen Fußballschuh quasi als Signature-Schuh für CR7 konzipiert, aber jedes junge Nike-Talent durfte den Schuh tragen. Quasi das CR7 so ein bisschen die Inspiration, vor allem mit seinen Erfolgen für die jungen Generation sein soll. Beim Team Speed 4 ist es ähnlich. Hier ist es jetzt das Besondere, dass es den Schuh nur als Superfly gibt und nicht als Vapor, wie es in den vergangenen Varianten der Fall war. Deshalb stellt sich natürlich die Frage, wird auch Erlin Haaland ein Schuh tragen oder natürlich auch ein Leroy Sané? Und zwar ist die Antwort, dieser Fußballschuh wird eigentlich so gut wie in jedem Nike-Spieler wieder zu sehen sein. Auch Erlin Haaland, Leroy Sané oder Bruno Fernandes werden diesen Fußballschuh tatsächlich tragen, denn sie bekommen natürlich den Vapor auch zur Verfügung gestellt. Leider gibt es sie nicht zu kaufen, sondern nur im Superfly Colorway. Aber sind wir ehrlich, der Unterschied ist nicht groß, denn der liegt nur bei der Socke. habe ich auch gefragt okay was hat sich an diesem fußballschuh zum regulären nike superfly 8 verändert bzw was ist der unterschied ganz einfach der unterschied liegt nur in der optik von der performance baut er natürlich 1 zu 1 auf dem nike Mercurus superfly 8 auf dieses Mal gibt es den FreeSpeed auch nur in der Superfly-Variante und nicht in der Vapor-Variante. Ihr findet natürlich schon ein Review zum Nike Superfly 8 auf diesem Kanal, findet ihr unten verlinkt und natürlich auch in der Infokarte. Aber natürlich gibt es jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung, was dieser Fußballschuh alles bietet. Der Nike Micro Superfly 8 ist natürlich einer der besten Speedboots, die es auf dem Markt gibt und ist auch extrem beliebt. Das liegt natürlich an der Performance, denn der Fußballschuh bietet eigentlich alles, was man fürs tempo tripping braucht. Er ist sehr leicht, hat einen super Lockdown und auch das Ballgefühl ist wirklich sehr, sehr direkt. Hat sich ja einiges geändert im Vergleich zum Superfly 7, das findet ihr natürlich nochmal auf dem Kanal. Aber hier nochmal kurz zusammengefasst, nur noch hier, Flanded-Bereich, ansonsten nennt sich das Obermaterial Weber Posset. Das ist ein vierlagiges Obermaterial, hört sich jetzt erstmal danach an. Okay, dann ist es dicker geworden. Ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich noch mal softer geworden als beim Superfly 7. Das titan ist quasi die dritte Schicht. Übernimmt hier verschiedene Aufgaben, macht das auch sehr, sehr gut. Wir haben zum Beispiel hier im Vorderfußbereich das sogenannte Speedband, das einfach helfen soll, nochmal beim Richtungswechsel einen besseren Lockdown zu haben. Hier vorne wurde es dann noch tatsächlich nochmal dünner, dass der Touch einfach nochmal direkter ist. An dem Übergang zur Sohle ist es tatsächlich nochmal verstärkt, sprich die Haltbarkeit soll nochmal verbessert werden. Und auch der Mittelfußbereich ist extrem weich geworden, dass der Fußballschuh sich anpassen kann. Das hat sich natürlich dann auch so ein bisschen in der Passform wieder gespiegelt. Denn der Nike Mercurial Superfly 8 ist tatsächlich nochmal etwas breiter geworden als als das Vorgängermodell. Das liegt, wie gesagt, genau an dem Obermaterial, weil es einfach nochmal weicher ist und dadurch natürlich nochmal anpassungsfähiger. Sprich, bisher eigentlich die Mikrolinie linie für schmale bis mittlere Füße. Bei diesem Fußballschuh kann man tatsächlich auch mit leicht breiten Füßen auf jeden Fall Platz finden. Falls ihr genauere Fakten haben wollt, wisst ihr natürlich, es gibt schon ein separates Review auf diesem Kanal mit allen genauen Fakten zu diesem Schuh. Das war auch schon wieder zu diesem neuen Schmuckstück von unter anderem, ihr habt es gehört, Kirin Mbappé und Cristiano Ronaldo, der Nike Dream Speed 4. Falls ihr euch den Schuh zulegen wollt, checkt den Link in der Beschreibung aus, dort findet ihr den Sport 2000 Online Shop und könnt euch diese Bad Boys zulegen. Lasst natürlich auch Feedback da, was sagt ihr zum neuen DreamSpeed? Speed, gerne Kommentare da lassen. Falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, bis dahin Leute, macht's gut, haut rein und ciao.